Hallo alle zusammen! Sehen Sie sich einen schnellen Überblick über das NAS-Gerät Knapp TS-412 an. Ich werde Ihnen die Hauptfunktionen dieses Modells erläutern und seine Ersteinrichtung betrachten. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software.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 50 verschiedene Modelle solcher Geräte Lager, die schwer zu verstehen sein können. Dieser kleine, preisgünstige NAS-Server ist eine gute Wahl für einen Heimspeicher oder für ein kleines Büro. Der Speicher hat ein schönes und funktionales Design. Auf der Vorderseite befinden sich vier Hotschwert-fächige Speicherschächte. Ein LED-Bereich zur Anzeige des Gerätsstatus, ein Netzschalter und eine USB-Slot-Taste zum schnellen Kopieren von Daten von oder auf ein externes Gerät. Auf der Rückseite befinden sich zwei SAT-Busse, zwei Gigabit LAN-Anschlüsse, drei USB-Anschlüsse und ein Steckplatz für das Netzteil. In der oberen Ecke befindet sich eine versteckte Reset-Taste. Mit ihm können Sie Ihre Daten an einen einzigen Ort speichern, synchronisieren Sie alle Ihre Geräte, Computer, Tablets, Handys mit einem einzigen Laufwerk. Sammeln Sie viele Fotos, Videos und Musik, um sie mit Freunden zu teilen. Gehen Sie sich Filme oder Familienvideos an und verwalten Sie Ihren Server und Ihren PK oder Mobilgerät aus. Zur Erweiterung der Speicherkapazität stehen mehr als 80 Anwendungen zur Verfügung. Das unterstützt den Betrieb mit nur einem Laufwerk, g bot fly Unfly-3-Betrieb, RAID 0, 1, 1, 0, 5 und 6 Array sowie das IC-Protokoll. Die Festplatten werden mit der Smart-Technologie überwacht. Es ist möglich, eine regelmäßige Überprüfung, Temperaturkontrolle und andere Parameter einzurichten. Dieses Modell hat eine recht einfache. Empfängliche Systemeinrichtung. Es ermöglicht die Systeminstallation ohne Verwendung einer CD. Besuchen Sie einfach das Setup-Portal, starknapcom und folgen Sie den Anweisungen zur Installation des Systems. Hier ist eine automatische Einrichtung verfügbar, mit der Sie Ihr NAS schnell und einfach mit den empfohlenen Parametern konfigurieren können. Alle vergenommenen Einstellungen können später geändert werden. Lassen Sie für die Ersteinrichtung eines der speziellen Dienstprogramme zur Gerätekennung herunter und installieren Sie es zum Beispiel Finder. Mit diesem Programm können Sie die IP-Adresse des Geräts ermitteln. Geben Sie dann die IP-Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers oder, ähm, ein oder wählen Sie ein Gerät aus der Liste und klicken Sie auf Anmelden. Während der Ersteinrichtung wagen Sie das Programm, das der Server nicht installiert ist und bietet es Ihnen an, ihn zu konfigurieren, klicken Sie auf Ja, um zu stimmen. Danach klangen Sie automatisch auf knapp konfiguration -Seite. Klicken Sie auf Start, um die neueste Firmware-Version herunterzuladen. Warten Sie, bis der Installationsprozess abgeschlossen ist und die Firmware installiert ist. Sie können die Sprache oben rechts ändern, wenn Sie sie benötigen. Um den Installationsprozess fortzusetzen, führen Sie die intelligente Installationsanleitung aus. Auf der nächsten Seite müssen Sie den NAS-Namen und das Administrator-Kennwort eingeben und dann weiter. Stellen Sie dann das Datum und die Zeit ein. Legen Sie die Netzwerkeinstellungen fest, beziehen Sie eine IP-Adresse automatisch oder geben Sie eine statische Adresse an. Auf der nächsten Seite können Sie den Plattformen für den Datei dienst aktivieren, wenn Sie den Speicher für den Austausch zwischen Geräten mit unterschiedlichen Betriebssystemen verwenden möchten. Als nächstes müssen Sie eine Festplattenkonfiguration auswählen. Wenn mehr als eine Festplatte vorhanden ist, kann ein RAID-Array erstellt werden. Im letzten Fenster müssen Sie die Einstellungen überprüfen und zum Speichern auf Übernehmen drücken. Es erscheint ein Fenster mit der Warnung, dass die Daten auf dem Laufwerk überschrieben werden. Bestätigen Sie dies und warten Sie auf den Abschluss des Setup-Vorgangs. Damit ist die Ersteinrichtung abgeschlossen. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um mit dem network Attached storage management fortzufahren. Um sich anzumelden, klicken Sie auf die Schaltfläche und geben Sie den Namen und das Kennwort des Administratorskontos ein. Folgende Funktionen stehen Ihnen jetzt zur Verfügung. Erstellen Sie Ihre eigene Multimedia-Welt, indem Sie eine Fotostation zum Sichern Ihres Fotos verwenden. Oder verwenden Sie das Musikcenter, um eine Musikbibliothek zu erstellen. Sie können Videos verwalten und freigeben, ein Download-Center einrichten und einen Lernmedia-Center einrichten, um Dateien auf Ihrem Fernseher und Ihrer Konsole zu streamen. Sie können einen VPN-Dienst verwenden, um eine Verbindung zu mehr als 70 Zugriffpunkte auf der ganzen Welt herzustellen und Ihren eigenen Cloud-Speicher einzurichten. Sie können Dateien einfach synchronisieren, indem Sie einfach per Drag-Drop in einen Ordner ziehen. Sie werden auf Geräten angezeigt, mit TurboNAS verbunden sind. Im App-Center gibt es verschiedene andere Dienste und Sie werden sich sicher einen nützlichen Dienst finden. Und wenn Sie die mobile Anwendung herunterladen, können Sie den Dienst sogar von Ihrem Handy aus verwalten. Laten Sie die Management-Anwendung herunter und Ihren Server von jedem Computer oder Mobiltelefon auszuverwalten. Mit seiner Hilfe werden Sie in der Lage sein, Ihren Server von jedem Ort der Welt auszuverwalten, an dem Sie Zugang zu Internet haben. Die App ist für Android und iPhone verfügbar. Es bietet einen komfortablen Ressourcenmonitor, der den Zustand des Systems und der Festplatte, die KP und RAM-Auslastung, den belegten und freien Speicherplatz und andere Informationen anzeigt. Es gibt eine Option zum Erstellen einer Datensicherung und weitere nützliche Funktionen: Neustart, Update, Herunterladen und Suche. Hier können Sie das System. Ähm, Protokoll, indem Sie sofort alle Fehler und wichtige Warnungen sehen und das Verbindungsprotokoll einsehen. Hier können Sie auch Systemdienste aktivieren oder deaktivieren und eine der verfügbaren Anwendungen installieren. So richten Sie Ihre persönliche Cloud ein. Eine der wichtigsten Funktionen des Speicherdienstes ist das Organisierte Ihres eigenen Cloud-Speichers. Dazu müssen Sie die Anwendung My Knapp Cloud installieren und ausführen. Sie müssen den Router nicht manuell konfigurieren und Ihren Cloud-Speicher anzurichten. Knapp erledigt dies automatisch. Klicken Sie einfach hier auf Linienanfang und dann auf Initialisieren. Wenn Sie noch kein Knapp Cloud-Konto haben, erstellen Sie ein Konto, indem Sie direkt in diesem Fenster auf den Link klicken. Führen Sie das vor Druck aus und melden Sie sich, geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort für knapp konto ein. Weiter. Geben Sie den Gerätnamen ein, markieren Sie die gewünschten Dienste und drücken Sie Weiter, woraufhin die Geräteregistrierung startet. Nach erfolgreicher Registrierung drücken Sie Fertig. Nach der Installation der Anwendung können Sie von jedem Gerät, das mit dem Internet verbunden ist, eine Verbindung zum Server mit der globalen IP-Adresse herstellen. Es genügt, den Link zu kopieren und in den Browser einzufügen, den Namen und das Passwort des Administrators einzugeben. und auszuführen. Jetzt können Sie den Server verwalten, ohne sich im selben Netzwerk zu befinden und Informationen von überall auf der Welt hochladen. Um Daten zu synchronisieren, öffnen Sie das Pfeilstation, wählen Sie einen Ordner aus der Liste oder erstellen Sie einen neuen, indem Sie auf Ordner erstellen klicken. Klicken Sie dann auf Hochladen, wählen Sie aus, was Sie hochladen möchten, Dateien oder einen Ordner. Geben Sie den Pfad zur Ressource an, wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie dann auf Öffnen und OK. Nach dem Herunterladen wird es in markierten Ordner angezeigt und steht allen Benutzern dieses Speichers zur Verfügung. Sie können das neue, hochgeladene Fotos oder Video auch freigeben, indem Sie auf das freigabe symbol klicken. Hier können Sie es per E-Mail senden, in ein soziales Netzwerk hochladen, einen Link erstellen und auf bequeme Weise freigeben und an einen bestimmten NAS-Benutzer senden. Sie können remote ressourcen hinzufügen, um die Funktionen zu erweitern. Remote Share Service ermöglicht die Verwaltung von Dateien auf lokalen, externen und Entfernen Geräten und Cloud-Diensten über ein, äh, eine einzige Oberfläche. Es unterstützt Google Drive, Dropbox, und Drive und verschiedene Netzwerkprotokolle, Face, CME, B, VTP. Um eine Verbindung zu Cloud-Diensten herzustellen, müssen Sie anwenden Cloud-Drive-Connection vom app herunterladen. Der KnappTest 412 ermöglicht nicht nur die Speicherung und den Zugriff auf Dateien. In der Standardfirmware sind circa 20 zusätzliche Dienste enthalten und eine ganze Reihe weiterer Dienste stehen als fertige Pakete zum Download im QPKJ-Center bereit. Zum Beispiel itunes dienst organisieren der Netzwerk Mediatek und abspielen von Musik vom Server Multimedia Verzeichnis. DLN-Media-Server ermöglicht das Streamen von Medieninhalten auf DLN, Apple, TV und Homecast-Geräte. Medienverwaltung – alle Alten der Einrichtung von Medienbibliotheken. Webserver, das kann Websites hosten, einschließlich solcher, die Joomla, PHP und MySQL Lite verwenden und interaktive Website zu erstellen. RDA-Server ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Netzlaufwerke. SQL-Server ermöglicht die Verwaltung des Servers über das Programm php my win, in dem Programmdateien in einem gemeinsamen Web- oder Web-NAS-Ordner gespeichert werden. Syslog-Server ermöglicht die Speicherung von Protokollen von Netzwerkgeräten und die Anzeige von empfangenen Systemmeldungen. Antivirus Mit dieser Funktion können Sie das scannen und loschen, die Quarantäne oder das Melden von Dateien konfigurieren, die mit Viren und anderen Komponenten infiziert sind, die den normalen Betrieb gefährden. Radioserver bietet eine zentrale Verwaltung der Authentifizierung, Autorisierung und Buchhaltung für Computer, die versuchen, sich mit dem Netzwerk zu verbinden und die Netzwerkdienste zu nutzen. TFTP-Server ermöglicht die Verwaltung der Gerätekonfiguration im Netzwerk und das Boten von Computer über das Netzwerk als Speicher für Systembilder oder zur Wiederherstellung. Sicherungsserver. Sie können das Netzlaufwerk als Sicherungsserver, Fernreplikation, Cloud oder externe Sicherung konfigurieren. DownloadStation ist ein Web. Basiertes Programm, mit dem Sie die Dateien aus dem Web über BitTorrent, Magnetlinks und andere Protokolle Http, HTTPS, FTP, FTPS, Hanlei, FlashGate, GGDL und äh, bei der Cloud herunterladen und Feeds abonnieren können. Fotostation ist ein webbasiertes Fotoalbum, mit dem Sie Fotos und Videos auf einem Server organisieren und über das Web freigeben können. Fotos können einfach per Drag and Drop in die virtuellen Alben gezogen we werden, was das Kopieren und Schieben von Dateien überflüssig macht und Zeit spart. Musikstation ist eine Anwendung zur Wiedergabe von Musikdateien, die auf einem NAS-Server gespeichert sind zum Anhören von Internet, Radiosenden und zur Freigabe von Musik. Alle Musik wird kategorisiert. VPN-Server NAS unterstützt den VPN-Dienst der Benutzer den Zugriff auf das Laufwerk und andere lokale Netzwerkressourcen über das Internet ermöglicht. Dieses NAS-Modell ist ein multifunktioneller Server mit der Fähigkeit, große Speicherkapazität zu organisieren. Es ist eine gute Wahl für den Heimgebrauch oder für ein kleines Büro. Aufgrund einer Vielzahl von Netzwerkzugriffprotokollen kann es mit jeder Version von Betriebssystem verwendet werden. Es ist ein leistungsstarkes und dennoch einfach zu verwaltendes NAS, das für Speicherung, Sicherung, Fernzugriff auf Daten und Home-Internetdienste entwickelt wurde. Mit Ihrer eigenen Cloud-Instruktur haben Sie immer Zugriff auf Ihre eigenen Dateien und diese stehen immer unter Ihrer Kontrolle. Und das ist alles.